Ja, Hallo, ich bin Daniel Mietchen, Biophysiker und arbeite am Naturkundemuseum daran, dass wissenschaftliche Literatur maschinenlesbar wird. Außerdem beschäftige ich mich damit, wie wissenschaftliche Arbeitsabläufe vom Web profitieren können und sich verbessern lassen.